Schönen guten Tag, herzlich Willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Die Türkei hatte am 30. März gewählt. Es war zwar nur eine Kommunalwahl, aber vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Türkei, den Gezi-Protesten im letzten Sommer, den Korruptionsskandalen und so weiter und vor allem bei einer Wahlbeteiligung von über 90 Prozent kann man sagen, dass es durchaus eine der wichtigsten Kommunalwahlen in der Geschichte der Türkei gewesen ist. Und wir wollen darauf gerne ein bisschen genaueren Blick werfen. Ähm, wie sehen die Wahlergebnisse aus? Was ist im Vorfeld der Wahlen passiert? Ähm, welche Alternativen entwickeln sich gerade auch zur gegenwärtigen Politik der AKP-Regierung? Ähm, und wie steht es um die linke Opposition in der Türkei? Und das war so auch der Hintergrund ähm, der Idee für diese Veranstaltung heute. Und ich freue mich darum sehr, ähm, Sarhan Oluç ähm, begrüßen zu können. Er ist stellvertretender Vorsitzender der HDP, einem linken Parteibündnis, das in dieser Form als Dachpartei zu diesen Wahlen zum ersten Mal angetreten ist. Und ich freue mich, Kadriye Kaji vorzustellen. Sie wird heute eine Einleitung zu dem Thema geben. Sie ist... Die Büroleiterin für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Türkei, das Büro ist leider noch nicht genehmigt worden. Der Prozess wird noch eine Weile dauern. Aber kadriel kann auf jeden Fall einen guten Einblick geben, was sozusagen im Vorfeld der Wahlen passiert ist und sozusagen vielleicht auch die Wahlergebnisse ein Stück mit vorstellen, eine kleine Analyse geben. Und ich begrüße Maslum Kotsch. Er ist Mitglied der Linken Stadtrat in Bremen. Er war selbst als Wahlbeobachter in Urfa zu den Kommunalwahlen. Er ist Stipendiat der Rosa Luxemburg Stiftung und aktuell macht er ein Praktikum beim Bundestagsabgeordneten André Hunko. Ja, also das ist Türkei, ist ja seit, spätestens seit einem Jahr ein hoch beobachtetes Land, also auch hier in Deutschland. Also nach Gezi-Proteste oder während der Gezi-Proteste hat man ja eigentlich äh, über die Situation der Türkei sehr viel äh, mitbekommen. Oder von hier aus, von Deutschland aus, wollte man ja auch diese Gezi-Proteste äh, stark äh, solidarisieren. Äh, Gezi-Proteste, also wir haben ja darüber äh, schon äh, vorher äh, ein, bei einer Veranstaltung äh, ins Detail gesprochen, äh, hatte, also diese Proteste hat eigentlich, Protesten haben äh, bei den Menschen, die in der Türkei leben, eine Hoffnung äh, äh, gegeben, dass, äh, dass, es in, äh, dass es in der Türkei äh, also mehr Demokratie geben wird. Also die, die Menschen waren ja äh, deshalb auf der Straße äh, landesweit äh, für Pressefreiheit, Meinungsfreiheit äh, und gegen Diskriminierung und äh, Abschaffung der öffentlichen Räume. Bevor man, äh, die, äh, bevor man sich äh, mit den Ergebnissen äh, von gezi protesten beschäftigen konnte, äh, äh, hat man äh, ab 17. Dezember äh, ein, ein, ein anderes großes Ereignis erlebt in der Türkei: dieser Korruptionsskandal. Also das ist äh, mittlerweile wissen wir ja schon, dass die Türkei äh, immer ständig äh, eine volle äh, Agenda hat. Also man kommt nicht in Ruhe. Man, hat äh, nicht so viel Zeit, über die Geschehnisse in alle äh, Ruhe äh, auszudiskutieren und äh, Schlussfolgerungen zu Also mit dem Korruptionsskandal, äh, am Anfang hat man so gedacht, äh, dass äh, die AKP-Regierung nicht mehr an der Macht bleibt, an der, äh, mindestens an den ersten Tagen. Also die Skandale waren so, so gravierend, so groß. Äh, und äh, nach der... Äh, Zwölfjährigen Regierungszeit, AKP-Regierungszeit, äh, erlebte man ja in der Türkei mehr und mehr so eine autoritäre Regierung. Äh, man wollte eigentlich äh, nicht mehr mit der AKP äh, so, äh, sich, sich zu, äh, zufrieden geben. Und das Problem ist äh, auch, äh, dass die AKP äh, im Parlament eine gesetzgebende Stärke hat. Also AKP, wenn AKP ein Gesetz erlassen möchte, braucht, braucht AKP nur seine eigenen Abgeordneten, mehr nicht. Und das ist im Endeffekt ein großes Problem, dass die Opposition in der, im Parlament nicht so vieles bewegen kann. Das ist wirklich ein, ein großes Problem, wo auch diese demokratischen Forderungen nicht so stark zum Ausdruck kommen. Und äh, es, in der Türkei wird es ja auch beobachtet, äh, dass, äh, also, dass die polizeiliche und äh, richterliche Willkür äh, mehr und mehr systematisiert wird. Äh, und äh, man verliert äh, langsam äh, äh, Vertrauen an, an unabhängigen Gerichte. Und das ist auch ein, ein großes äh, Problem. Äh, eine, eine Rechtsunsicherheit und Vertrauensverlust erzeugt auch gleichzeitig in der, in der Gesellschaft, dass es keine äh, alternativen Zustände kommen wird. Und äh, das ist auch äh, so, äh, durch diese gesetzgebende Stärke äh, hat äh, die AKP äh, alle Hindernisse abgeschafft, die auch. Äh, äh, Hindernisse, die auch äh, eine Privatisierung, äh, wie soll ich sagen, ein Problem für Pri Privatisierung waren. Also das ist diese öffentliche Güter, gemeinnützige äh, Güter äh, werden vom Staat nicht mehr äh, geschützt, sondern mehr und mehr eine Privatisierungswelle getrieben. Auf der anderen Seite ist es auch ein Problem. Äh, dass die Regierung vers versucht offen oder unterschwellig, dass die Menschen, äh, dass die Bevölkerung eine bestimmte äh, Lebensweise führt. Das ist diese bestimmte Lebensweise bedeutet eine islamisch-synodische äh, Lebensweise. Das wird äh, offen oder unterschwellig immer äh, weitergegeben im öffentlichen Leben. Äh, also es gibt keine äh, solche Gesetze, aber im öffentlichen Leben wird das ein Haltungshinweis ständig. Äh, Gestärkt, dass man so oder so leben, dass man auch diese äh, islamischen, sunnitischen äh, äh, Prinzipien äh, folgt. Und äh, das ist äh, für viele Menschen, auch äh, bei den Gläubigen, äh, es ist zu viel. Also das, ist, äh, das wird immer weitergegeben. Also äh, nicht nur äh, nach gezi proteste sondern äh, also, äh, kann man ja auch in der Tür Türkei ruhig sagen, dass die Gesellschaft, hochpolitisiert ist, aber gleichzeitig hochpolarisiert ist. Und äh, diese Polarisierung wird auch, äh, ist gleichzeitig auch eine Regierungspolitik. Also Erdogan äh, macht immer wir und ihr und äh, Gläubige nicht Gläubige äh, und äh, Aleviten oder äh, Sunniten. Ständig diese Gegenüberstellung wir und anderen. Äh, es wird eigentlich auch im Alltag so in, in, im Sprachgebrauch auch äh, wieder weitergegeben, also man redet ständig äh, wir und ihr, also äh, Wort, ein, äh, man, kann, man bildet einen Satz, wir denken so, das heißt es gibt anderen auch, also außer wir. Und diese Polarisierung äh, erzeugt auch, äh, auch in der Gesellschaft ein äh, gegenseitiges Vertrauen. Das kommt eigentlich sehr, sehr schön bei einer Frage zum Ausdruck, dass, also wie man diese, die, den, den Friedensprozess um die Lösung der Kurdenfrage zum Ausdruck. Also, das ist, es ist ja schon seit über einem Jahr, dass man diese Friedensverhandlungen hat. Diese Friedensverhandlungen werden eigentlich im großen Teil der Gesellschaft akzeptiert. Aber es gibt keine gesetzliche Grundlage für diese Friedensverhandlungen. Im Parlament gibt es überhaupt gar keine Ausschüsse, die das begleiten können. Und im Endeffekt wird man darüber öfters reden, diskutieren, aber immer mit der Frage, insbesondere in Westanatolien und in Istanbul auch, das ist auch meine Beobachtung, ja, also das, die Regierung handelt eigentlich mit den Terroristen und wenn man so weitermacht, wird es eine Abspaltung geben. Also es, es wird keine mehr unitäre Stadt geben. Und dann, also äh, eine Seite findet man eigentlich, dass es eine äh, friedliche Atmosphäre existiert. Seit über einem Jahr gibt es keine Tote mehr, also weder von Soldaten noch von Kurden. Das findet man gut, aber äh, diese Unsicherheit, was die Regierung damit macht, wie, wie, weiter, äh, wie weit wird man eigentlich diesen Prozess vorantreiben, hat man Angst. Das nutzt natürlich auch äh, insbesondere den Nationalisten, also die führen äh, solche Sachen, dass, äh, wie ich gesagt habe, während des Wahlkampfes war das auch äh, äh, sehr deutlich, äh, sowohl bei, bei der CHP als auch bei der MHP äh, diese nationalistische Rhetorik äh, sehr äh, stark war. Bis zum letzten Tag der, der Wahlen äh, wurden täglich äh, hunderte Kassetten oder Videoaufnahmen äh, serviert. Also die, die Menschen waren äh, satt mit den äh, Kassetten oder Aufzeichnungen. Äh, obwohl, äh, obwohl es nach, äh, nach einer Umfrage äh, ungefähr 77 Prozent der Bevölkerung die, äh, den Wahrheitsgehalt dieser äh, Filme, äh, Ausschnitte oder äh, Kassetten glaubt, glaubt man auf der anderen Seite, dass es ein, ein, äh, ein äh, Putsch gegen Erdogan ist. Und man hat auch während der äh, äh, Wahlkampf und während der Wahlen nach meiner Einschätzung ein äh, fehlerhafter Gerechtigkeitsgefühl gegenüber Erdogan gezeigt. Also das ist im Endeffekt ist da ja verstärkt rausgekommen. Und äh, Erdogan hat auch geschafft, dass diese Wahl diese kommunale Wahlen, äh, Wahlen sein sollten, um, um sein Dasein. Also entweder für oder gegen Erdogan. Und das hat, äh, es hat geklappt. Und CHP und MHP hat, haben das auch äh, diese Politik äh, äh, gefolgt. Und äh, CHP hat so einen äh, Wahlkampf äh, durchgeführt, wo nur um Korruptionsskandal geht. Äh, die haben überhaupt gar keine... Äh, kommunalpolitische Konzepte äh, vorgestellt oder gezeigt, wie man das besser machen könnte, sondern geht es um, um Korruptionsskandal. Und Menschen wollten darüber äh, nichts vieles hören. Und äh, im Endeffekt konnte MHP und CHP äh, nicht darstellen, wie sie mit dieser Frage klarkommen. Und äh, die haben auch gefördert, dass die Regierung zurücktritt. Also, Korruptionskarte, also die Korruption, ihr weißt ja schon, also diese, diese, die Maße sind wirklich äh, äh, sehr schlimm. Trotzdem äh, war das eine Falle für die Oppositionsparteien, insbesondere für CHP und MHP. Die haben sich nur damit beschäftigt während des äh, Wahlkampfes. Und äh, Erdogan konnte sich äh, sehr gut darstellen, also dass er Opfer ist und dass er äh, verraten worden ist. Von, der, von, der, von einem Bündnis, also äh, konkret gesagt von Gülen-Bewegung? Zwei Antworten habe ich. Ganz kurz äh, möchte ich das sagen. Äh, erstens, äh, also die Korruption ist äh, ein äh, ständiger Begleiter äh, der äh, türkischen Republik gewesen. Also, äh, damals in, in Süleyman-Demirel-Zeiten äh, war die Republik sehr korrupt, äh, Danach, bei, in, äh, bei Turgut Özals Zeiten, waren die Republik sehr korrupt. Äh, das ist immer der Fall gewesen. Äh, es gibt, äh, glaube ich, eine internationale äh, ähm, Organisation, äh, die äh, die Länder nach Korruptheit äh, äh, klassifiziert. Die Türkei war immer äh, ziemlich in, hohe, äh, in hohen Positionen. Äh, sogar erdogan hat gesagt, bei, bei dieser Wahlkampagne, äh, dass die Türkei äh, voriges Jahr, äh, wenn ich mich nicht irre, äh, an der 63. Äh, Position war, in diesem Jahr äh, 55. Position. Äh, geworden ist. Er hat gesagt: Also wir äh, gehen in bessere äh, <lacht> Situation. Äh, aber das ist die äh, das ist die Wahrheit. Äh, deswegen. Äh, die, also frühere Politiker waren auch korrupt für die Bevölkerung. Es gibt einen äh, äh, wichtigen Satz, äh, der in der Bevölkerung immer äh, gesprochen wird. Das ist kein Sprichwort eigentlich, aber sehr interessant. Äh, man sagt, äh, sie sind äh, vielleicht korrupt, aber sie arbeiten. Das ist, äh, warum ist das wichtig? Ähm, äh, no, das ist neu eigentlich für die Türkei. Vorherige Politiker waren auch korrupt, aber die haben immer für sich gearbeitet. Äh, diesmal AKP macht auch Korruption, aber äh, Wohlstand wird zum Teil auch äh, an die Bevölkerung weitergeleitet. Äh, äh, das merkt man und das ist äh, äh, ein Punkt, warum äh, nach so vielen Korruptionsskandalen äh, AKP eigentlich äh, nicht sehr viel äh, verloren hat. Glaube ich, das ist äh, ein Punkt. Und zweitens, äh, also ich, die Bevölkerung hat, ich meine, die Wähler, die AKP gewählt haben, äh, nach meiner Ansicht äh, für ihre Position rational äh, gehandelt und äh, das ist keine ideologische Verblendung, wie die. CHP-Opposition das immer äh, sagt. Also die sind verblendet, äh, deswegen äh, geben die ihre äh, Stimmen zu AKP. Das stimmt äh, eigentlich nicht. Erdogan hat äh, für die meisten Leute auch eine Identität äh, äh, gegeben. Äh, so äh, stolze Erben äh, des äh, türkisch-islamischen Großreichs seid ihr. Äh, äh, hat er immer gesagt. Und das spielt wirklich eine große äh, Rolle, äh, glaube ich. Und zweitens, äh, seit äh, Atatürk äh, ist Erdogan der äh, erste äh, Regierungschef äh, äh, gewesen, äh, der so viel Personenkult aufgebaut hat. Äh, das ist auch sehr wichtig. Äh, seine äh, Anhänger verehren ihn eigentlich und äh, äh, sie wollten eine Vaterfigur, das äh, spielt äh, in der türkischen Politik immer eine Rolle. Äh, vorher war Süleyman Demirel äh, der Vater äh, der, äh, äh, des Volkes. Äh, jetzt ist äh, Tayyip Erdogan äh, sozusagen äh, Vater des Volkes geworden und äh, dieser Vater sagt, äh, immer was richtig oder was falsch ist äh, für die Leute. Sie vertrauen ihm äh, und äh, der redet auch über alles, also über Twitter, YouTube, äh, wie viele Kinder die Frauen zur Welt bringen sollen, äh, Alkohol, über alles äh, redet er. Äh, und äh, das, äh, er ist einer von äh, äh, von den Leuten geworden eigentlich. Die sehen, äh, er ist einer von uns nach oben gekommen, war sehr äh, arm äh, in seiner Kindheit und er hat stark gearbeitet und ist nach oben gekommen. Er ist einer von uns, äh, denken die Leute. Und das hat auch eine Rolle gespielt. Und er hat äh, diese äh, Korruptionsskandale und diese äh, Tapes, Videos und so weiter alles dafür genutzt, seine Wähler zu konsolidieren. Und das hat er auch sehr klug gemacht. Er hat gesagt, das ist ein Komplott gegen uns, gegen das Land. Und die wollen, also das sind Heuchler und Verräter des Landes. Wir müssen dagegen kämpfen. Und dadurch hat er seine Wähler wirklich konsolidiert. Und die meisten haben es gemerkt, es ist nicht nur Korruption, was da losgeht, hat man gedacht. Und das, ist, das war wichtig, glaube ich, für seine Position. Ich schätze, das sind einige Gründe, warum er jetzt nicht sehr viel verloren hat bei diesen Kommunalwahlen. Zu den Wahlen. Wie ihr hier in der Grafik seht, gibt es in der Türkei eigentlich 77 Parteien. Und die jüngste Partei ist gezi partei Die Partei wurde nach gezi protesten 2014 gegründet. An den Wahlen haben aber 27 Parteien teilgenommen. Das ist ein paar Zahlen. Stimmberechtigt waren über 52 Millionen Menschen in der Türkei. Davon sind knapp, äh, knapp 27 Millionen Frauen und äh, ja knapp 26 Millionen Männer. Also am 30. März wurden Bürgermeister für, für Großstädte, Städte, Kleinstädte und Mitglieder äh, für die Verordnetenversammlung äh, gewählt, wie schon äh, Julia gesagt hat. Äh, war das wirklich äh, nicht im wahrsten Sinne Kommunalwahlen, sondern eine Vertrauensfrage für Erdogan. Ich möchte auch ein paar Zahlen äh, über die Mitgliederzahlen der Parteien äh, geben. Also AKP hat äh, über 8 Millionen Mitglieder. Das ist, also ich, die sind offizielle Zahlen und äh, die, wurden, äh, die wurden vom... Äh, Staatsanwalt in Ankara im Oktober 2013 bekannt gegeben und diese 8 Millionen, über 8 Millionen Mitglieder, es ist für mich war ein, eine Überraschung. Ich sage nicht oh, böse oder gute, aber wenn man einfach denkt, also das ist diese 8 Millionen Mitglieder und dazu kommt also jede Mitglied bringt noch eine weitere Stimme, dann ist das 16 Millionen und es ist kein Wunder, wenn äh, AKP jetzt bei den Kommunalwahlen über 20 Millionen äh, Stimmen bekommen hat. Das ist, dann ist es ein einfach. Und das ist auch, äh, wir wissen ja schon, äh, dass äh, auch äh, in der Türkei bei den Parteien diese Mitgliederzahlen nicht so sehr wichtig sind. Aber AKP hat das ernst genommen. Also das ist wirklich eine Lehre. Also und äh, CHP, das ist die älteste Partei der äh, türkischen Republik, hat noch nicht mal eine Million Mitglieder. Saran wird mich auch bestätigen, Bestimmt äh, gibt es in, der, in den Parteien in der Türkei nicht so äh, äh, großgeschriebene innerparteiliche Demokratie oder Frauenbeteiligung und so außer BDP und HDP, muss ich das betonen. Also das ist, es gibt eine Umfrage von einer Frauenorganisation vor den Wahlen, wie viele Frauen in jeweiligen Parteien auf die Listenplätze gestellt worden sind. Und hier werdet, ihr werdet ja auch sehen, also hier ist das BDP, das ist 13,8 und bei HDP auch genauso viel. Und bei AKP ist 1,1. Das ist, ich wollte unbedingt. Diese äh, grafische Darstellung für euch haben, also das ist, äh, dass die Frauen in der, äh, in der größten Partei der Türkei nicht so, äh, in, also noch nicht mal in den vorderen Reihen, also so vertreten äh, sind. Hier äh, gibt es auch ein, äh, noch andere, äh, einige Zahlen, also zum Beispiel bei ÖDP ist 20 Prozent. Es sieht so gut aus 20 Prozent ist gu äh, gute Zahl aber wenn man äh, denkt dass äh, also kl solche kleine Parteien die unabhängig von HDP oder BDP äh, äh, an die Wahlen äh, teilgenommen haben dass sie nicht überall in der, in der Türkei in kommunalen äh, Verwaltungen äh, Listen äh, gehabt haben also dass es in wenigen Ortschaften hat ÖDP äh, an, äh, an den Wahlen teilgenommen Demzufolge war eigentlich dieser Prozentsatz äh, 20 Prozent, also hoch. Ich hoffe, dass es wirklich in der Realität äh, so ist. Oder äh Hauptveränderung HDP, also äh, die Partei von Sarohan, ist es 21,5. Diese Zahl kommt aber auch deshalb äh, zustande, sowohl die BDP als auch HDP, haben bei den Listenaufstellungen eine andere politische Prinzip gefolgt, nämlich für jede Bürgermeisterschaft haben sie immer Co-Bürgermeister oder Meisterin gehabt, also zwei Kandidaten, Kandidatkandidaten gehabt. Also daher, also nicht alle Frauen, die auf die Liste waren, gewählt. Sondern die werden eigentlich die gewählte Bürgermeistermeister begleiten äh, bei der Verwaltung. Und hier ist die Karte Stimmenanteil so, insgesamt äh, sieht es so aus. Also das ist meine Interpretation, dass wir, dass es in der Türkei nicht nur, äh, also, äh, mindestens zwei äh, äh, lokale Parteien gibt, nämlich BdP und CHP. Also das ist, Diese Karte ist keine endgültige Karte. Es kann sein, dass es auch Änderungen gibt, weil nach den Wahlen wurde insbesondere von CHP eine, eine Politik verfolgt, wo CHP als Partei Widersprüche. Also ein, äh, angezeigt haben, also die Ergebnisse angezeigt haben, obwohl sie in äh, vielen Städten keine Aussicht gehabt hatten. Zum Beispiel in Ankara könnte man sagen: Ja, müsste man eigentlich die äh, Ergebnisse überprüfen lassen, aber in Istanbul nicht. Also das ist in Istanbul war der äh, Stimmenunterschied mindestens 8%. Also äh, trotzdem äh, hat CHP. Äh, Meiner Einschätzung nach, so ein, nach den Wahlen, so eine Politik verfolgt, dass es auch destabilisationspolitik zustande kommt. Das finde ich eigentlich nicht so richtig, aber die versuchen jetzt. Nicht nur CAP, AKP hat auch einige Ergebnisse abgelehnt und auch Anträge gestellt, dass man die Wahlen Wiederholen muss und das ist äh, dafür ist das Paradebeispiel ARE. Äh, dort hat äh, die, der Kandidat von BDP äh, die, nach den ersten Zählungen äh, die Bürgermeisterschaft gewonnen. Mit knappen 15 Stimmen hat er gewonnen, soweit ich mich erinnern kann. Dann gab es eigentlich äh, Widersprüche äh, und die Stimmen wurden 15 Mal gezählt trotzdem war immer äh, ein Problem jetzt wird äh, die Wahlen in äh, glaube ich im Juni wiederholt es gibt auch solche äh, einige Ortschaften noch äh, was ich damit sagen möchte äh, man kann eigentlich äh, nicht äh, von einem systematischen äh, Wahlbetrug reden also es, es gibt immer so unterschiedliche äh, Ergebnisse oder Erwartungen, aber ich kann äh, im, im Moment äh, nicht von einem systematischen staatlichen Wahlbetrug äh, reden. Das ist, äh, man kann natürlich fordern, dass die, äh, äh, die Ergebnisse äh, überprüft werden und die, die Anträge, die das fordern, dass die Stimmen nochmal über, äh, überprüft oder Wahlergebnisse überprüft werden sollen, musste man eigentlich Mehr dahingehend so etwas so, so fordern, dass man wirklich im Rahmen, einer, eine, äh, im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit alles überprüft und äh, auch äh, bei den unabhängigen Gericht, wenn es so weiter, äh, weit kommt, äh, verteidigen oder die Wahlen äh, wiederholen muss. Es war äh, eigentlich kein. Äh, muss ich sagen, kein normaler Kommunalwahlkampf. Das war etwas anderes diesmal. Und das, das war auch ein, kein Wahlkampf, muss ich sagen. Es war ein Wahlkrieg eigentlich. Nicht nur für uns, auch für die anderen Parteien. Es war sehr hart alles. Dieser Propagandaprozess war sehr hart. Und, und die Bürger haben eigentlich keine Kommunalpolitiker gewählt, sondern die haben eigentlich AKP und Erdogan gewählt. Bei diesen Kommunalwahlen ging es nicht um, in Wirklichkeit, also um Bürgermeister, Stadtparlamente und, und Gemeindevorsteher. Dieser Wahlkampf wurde darum geführt, welche äh, äh, äh, zur Entscheidung äh, stand eigentlich, die Zukunft des Landes sozusagen. Und äh, äh, letztendlich äh, ging es um äh, das politische Überleben von Erdogan äh, in diesem Wahlkampf. Äh, deswegen äh, war das kein normaler äh, Kommunalwahlkampf. Äh, Kadri hat auch gesagt, äh, HDP und BDP haben eigentlich... Äh, hauptsächlich über kommunalpolitik einen Wahlkampf geführt. Das war für uns sehr wichtig, weil das ist auch unser Projekt gewesen. In drei Punkten haben wir unser Wahlkampf geführt. Erstens kommunale Selbstverwaltung und regionale Selbstverwaltung war ein Thema für uns. Und Beteiligung aller Bürger an der Verwaltung. Das ist, wir, hatten, wir haben vor, eine Erneuerung der Politik und auch der Türkei von unten zu erreichen. Und deswegen ist eine kommunale Selbstverwaltung für uns überall für die Türkei und auch im Gebiet Kurdistan sehr wichtig. Und es ist so, die Türkei hat ein... System für Kommunalverwaltung. Dieses System ist sehr zentralistisch orientiert. Eigentlich rechtliche und finanzielle Rahmen für lokale Probleme werden weitgehend von oben, also von Ankara gesetzt. Und wir haben vor ein demokratisches und selbstverwaltetes äh, äh, Modell äh, hervorzubringen. Äh, das war ein äh, Punkt für uns äh, erstens. Äh, zweitens, äh, also die äh, äh, 50% äh, Frauenquote ist äh, für uns sehr wichtig äh, gewesen. Äh, wir haben äh, in unserer Partei, in HDP und auch in BDP ein äh, Co-Präsident-Modell äh, und äh, wir haben auch vorgeschlagen dieses Modell äh, in den äh, kommunalen Verwaltungen zu äh, äh, praktizieren äh, und äh, wir haben für jede äh, Kommune äh, einen Mann und eine Frau äh, als äh, Kandidat äh, vorgestellt äh, und das ist sehr wichtig, also dieser zweite Punkt war für uns äh, das. Äh, also äh, in der Türkei gibt es ungefähr äh, 2000, um die 2.500 Kommunen äh, eigentlich. Äh, und äh, also, äh, in diesen Kommunen äh, sind nur äh, 25 oder 26 Frauen äh, Bürgermeister. Es ist wirklich äh, eine katastrophale Situation und äh, weder AKP noch äh, CHP oder MHP äh, haben vor, dieses System irgendwie äh, zu demokratisieren und zu äh, ändern. Deswegen haben wir äh, diese äh, 50% Frauenquote äh, sehr äh, wichtig äh, angenommen. Äh, und äh, drittens hatten wir vor, äh, haben wir vor, äh, äh, Aufbau also äh, in den Kommunen, äh, die wir gewonnen haben, den Aufbau von ökologischen Städten zu erreichen. Das ist auch ein sehr interessantes Thema für uns. Und wir sehen auch diese kommunale Verwaltungsebene als Experimentierfeld für ökologische Städte. Über diese drei Punkte haben wir unserer Wahlpropaganda geführt. Im Endeffekt hat BDP im Kurdischen, in Kurdistan im Moment, wenn ich mich nicht irre, 101 Verwaltungen gewonnen. Und wir haben vor demnächst mit BDP zusammen natürlich die in diesen Verwaltungen wirklich demokratische Modelle äh, zu äh, praktizieren. Äh, wie es für uns jetzt weitergeht, äh, wir hatten vor, ich habe das gesagt, äh, HDP als eine äh, Wahlpartei zu gründen. Das haben wir auch getan. Aber wir haben jetzt gesehen, nachdem äh, wir äh, diese zweite Kampagne zusammen gemacht haben, äh, dass HDP eigentlich äh, mehr als eine Wahlpartei werden kann. Es ist natürlich nicht sehr leicht, das ist eine große Koalition, wo sämtliche Parteien und Gruppen teilnehmen. Politisch und praktisch all diese Gruppen zusammenzuhalten, ist wirklich nicht sehr leicht. Aber wir haben das bis jetzt geschafft, seit zweieinhalb Jahren, ist keine Gruppe oder keine äh, Partei äh, aus unserem Kongress äh, weggegangen. Ganz im Gegenteil, neue äh, Gruppen und Parteien sind hinzugekommen. Außerdem äh, sind äh, unabhängige äh, Bürger in unserem Kongress. Also äh, wir haben äh, ungefähr so äh, prozentual gesehen, äh, 40 Prozent äh, organisierte. Äh, äh, oder zu irgendeiner Organisation angehörige äh, Leute und 60% unabhängige Bürger haben wir äh, in unserem Kongress. Äh, und das, ist, das haben wir jetzt gesehen, dass äh, wir äh, HDP weiter aufbauen äh, können. Äh, nächst, ich glaube, wenn es äh, nichts schief geht, im Moment haben wir im Parlament acht äh, Parlamentarier und BDP hat äh, äh, 21 Parlamentarier im Moment. Ich glaube, nächste Woche, wenn alles gut läuft, werden alle BDP-Parlamentarier zu HDP rüberkommen. Und BDP wird im türkischen Parlament nicht als eine Partei vertreten, sondern HDP wird mit einer Gruppe von 28 oder 29 Parlamentarier vertreten werden. Das ist ein wichtiger Schritt für uns. Damit wollen wir zeigen, dass wir HDP nicht nur als eine Wahlpartei sehen, sondern weiter aufbauen möchten. Und wir glauben, das ist das neue Türkei-Modell eigentlich, dass verschiedene Kulturen, verschiedene äh, Muttersprachen, äh, verschiedene äh, äh, Glaubensgruppen äh, in einer Organisation zusammen äh, etwas machen äh, und äh, gleiche Rechte haben. Das ist das, Modell, äh, das neue Modell für die Türkei, äh, äh, glaube ich. Ähm, und äh, wie es weitergeht, werden wir sehen, aber äh, es war äh, für uns, äh, äh, wie gesagt, äh, dieses Wahlergebnis für uns äh, nicht schlecht, äh, für einen Anfang äh, gut, äh, sogar äh, wir glauben, dass wir äh, darauf aufbauen können. Äh, wir werden wahrscheinlich äh, für Staatspräsidentswahlen im August äh, jemanden auch äh, kandidieren, eine Frau oder einen Mann, äh, und äh, zumindest in der ersten Runde äh, Propaganda machen äh, und äh, uns weiterhin organisieren. Ich würde jetzt das Wort an Maslum weitergeben. Ähm, du warst in Ofa direkt als Wahlbeobachter, hast sozusagen auch in den Wahlkreisen, ähm, äh, lokalen sozusagen äh, gesehen, was dort vorgeht. Hast ein bisschen die Stimmung auch mit auffangen können. Ähm, was ist dir dabei aufgefallen? Ja, schönen guten Abend, Alusam. Und zwar war ich als Delegierter im äh, Osten der Türkei gewesen, mit äh, circa 300 äh, Europäerinnen und Europäern. Und wir haben eine Wahlbeobachtung im gesamten Türkei von oben Adahan, ganz oben rechts, im Osten, also Nordosten, bis äh, Südosten der Türkei, bis Urfa äh, durchgeführt. Und ich war in der bestimmten oder in einer wichtigen äh, äh, äh, Region, und zwar Urfa. Und warum das wichtig ist für die Kommunalwahlen oder warum es wichtig war, war einfach aus zwei Anlässen, einmal bezüglich der BDP, denn BDP hat bestimmte Regionen, die für die jetzigen Wahlen eigentlich sehr relevant waren, damit die halt die selbstkommunalen kommunalen Verwaltungen halt sozusagen durchsetzen können, wenn die halt das geschafft hätten. Und zwar ist Urfa eine davon, die Region, unter anderem Dersim und äh, im Zellert Gebiet, also sozusagen ganz oben, Erzurum und so weiter. So, das sind halt bestimmte Regionen, die für die BDP sehr wichtig waren. Und auf der anderen Seite ist halt wichtig gewesen wegen der jetzigen aktuellen Lage bezüglich der Syrienregion. Zurzeit gibt es ja halt, wie wir wissen, eine ähm, bestimmte Problematik oder halt, ähm, ob es eine Revolution ist oder ja, kann ich jetzt nicht sagen, aber halt sozusagen im Bürgerkrieg Syrien ist es sehr wichtig, denn da befindet sich eine bestimmte ähm, Grenzübergang, wo ich auch selbst war in Suruc. Das ist also eine Stadt in Urfa und die grenzt zu Kobani. Und warum es wichtig ist, ist einfach aus dem Anlass, denn dort kommen die ganzen, wie soll ich sagen, die al qaida nahen Gruppierungen in die Stadt rein und wieder raus. Und wiederum ist auch dieses Posten sehr wichtig, denn ich gehe erstmal mal auf diese Region zu und danach komme ich noch mal auf die Kommunalwahlen zu. Ähm, denn die Kantone, die halt in Nordsyrien, die kurdischen Opposition und auch die anderen Minderheiten, was sie halt zusammen gegründet hatten, ähm, leider verschlossen ist. Auf der einen Seite von der al-Qaida nahen Gruppierung wie die Ischid, aber auf der anderen Seite hat die Türkei die Tore dicht gemacht. Und damit... Sozusagen die Türkei ihre äh, außenpolitischen äh, Interessen durchsetzen kann in Syrien, war auch URFA sehr wichtig. Damit die, halt, also damit die das äh, praktizieren können, mussten die halt URFA auch äh, einnehmen bei den Kommunalwahlen. Leider war das halt so gewesen: in Notfall gab es sehr viele Komplikationen, auch Probleme. Freunde haben erwähnt gehabt, es gab in manchen Orten äh, Wahlbetrügerei und eins davon war auch URFA wo auch selbst irgendwie acht Menschen ums Leben kamen und äh, sehr viele auch verletzt wurden. Das zeigt schon halt, wie wichtig sozusagen diese Stadt für die Türkei oder halt für die kommunalen Wahlen innerhalb der Türkei gewesen waren. Ähm ich sage mal so, eigentlich hätte die BDP dort ähm, einen bestimmten ähm, Prozentsatz bekommen müssen, was aber leider durch ob es, sag ich mal, Betrügerei ist, ob es systematisch gewesen war, äh, vom Staat her. Vielleicht haben Sie all, alle das mitbekommen durch die Medien, dass die, ähm, bei der Stimmzettelzählung äh, äh, ähm, auf einmal die Strom, äh, Strom sozusagen ausgefallen ist. So, und da denke ich einfach, Mensch, da wo auch noch äh, gezielt wird, dass man äh, auf einmal irgendwie sagen kann, Strom fällt aus, und äh, wir haben kein Licht. So, und da muss eigentlich sozusagen der Staat schon besser darauf achten. Ja, so ganz kurz dazu. Denn ich gebe ein Beispiel, die Freundin hat es erwähnt gehabt. In Ankara wird, äh, gibt es zurzeit die Problematik, dass die JP, also die, äh, die Republikanische Partei der Türkei, sozusagen angeklagt ja. hat aus dem Anlass. Denn bei den Wahlen war das so, dass die äh, AKP ja gesagt hatte, dass sie gewonnen hatten. Aber da sagte der Vertreter von der CHP, also von der Republikanischen Partei, Mensch, wo wir die ganzen äh, Wahlen, und, Wahlen, also jetzt in den Regionen sozusagen gezählt hatten in Ankara, hatten wir andere äh, Ergebnisse, als was Sie halt sozusagen uns dargestellt habt. Ja, nur wieder halt sozusagen kurz zu der Information. Ähm, im Großen und Ganzen haben die Rednerinnen und Redner natürlich sehr viel gesagt gehabt dazu. Ich kann auch nicht jetzt sehr viel zu den Kommunalwahlen erzählen, aber ich kann auch wiederum dies betonen. Die BDP hat in den Regionen, wo die halt schon vorher die Kommunalwahlen gewonnen hatten, Projekte entwickelt, wie unter anderem auch gegen Frauenfeindlichkeit oder ob es äh, Armutsbekämpfung ist oder ob es ökologische Projekte sind. Wie in äh, Ahmed, in Diyarbaket, gibt es halt ein Projekt, was zurzeit versucht wird, in der ganzen Region Parks aufzustellen, damit halt die Menschen zumindest ein bisschen von diesem Beton äh, wegkommen und halt ins Grüne reinkommen. So, das ist ein kleiner Projekt, aber es ist sehr schwierig, dadurch, dass die äh, östlichen Teile natürlich immer wieder mh, sehr äh, finanziell halt zurückgelassen wurden. Und ähm, warum die BDP halt auch gewinnen wollte, war auch ähm, wegen der jetzigen aktuellen Lage, äh, zwischen, also jetzt wegen, den, wegen dem Prozess zwischen dem türkischen Staat und der, äh, der kurdischen Bewegung, die Verhandlungen, die geführt werden. Denn sie wollten damit Ausdruck geben, dass die Kurden für, diese, für diesen Projekt zustimmen. Aber gleichzeitig auch den äh, Herrn Öcalan ähm, sozusagen die Zustimmung geben wollen, dass sie dafür sind, dass halt dieses Projekt geführt wird. Die sind nicht gegen eine, eine, eine Aufteilung dieses Staates, denn das haben die auch bewiesen, indem halt äh, ein Jahr kein, sag ich mal, Blut vergossen wurde. Und dass die Menschen halt in den Prozessen, wo halt die ganze Zeit eigentlich diese Proteste und so weiter gewesen waren, dass sie sich eigentlich ruhig verhalten haben. Dass sie halt gedacht haben: Mensch, wir haben bis jetzt immer etwas getan. Das hat keiner gesehen und jetzt sollten wir halt, wo es gerade sozusagen äh, um das Harte geht, ja, da müssen wir auch versuchen, ein bisschen irgendwie ganz ruhig zu bleiben. Das haben die auch halt bewiesen und äh, das haben die auch dann durch die Wahlen sozusagen gezeigt. Und wie, es die, wie die es gezeigt haben, war einfach so, dass äh, man muss auch im Rückblick das bedenken, dass sehr viele Menschen zurzeit äh, in Gefängnissen sind. Ja, eine Partei, die sage ich mal, keine äh, Arbeit hat für die Wahlen. Wie sollen die auch stark da rauskommen? So, und die BDP oder die HDP, äh, die meisten äh, Freunde, die halt aktiv gewesen waren, sind halt zurzeit inhaftiert. Und das hat natürlich auch ähm, das äh, beeinflusst, also die Wahlen beeinflusst, die jetzt in Kommunalwahlen. Denn, ich sage mal so, wenn die AKP oder die JEP oder die MEP, äh, die aktiven Mitarbeiter nicht gehabt hätte bei den Wahlen, denke ich mal, dass die nicht bei 40%, Prozent, 20% Prozent oder 10% gewesen wären. Aber die BDP hat es trotzdem ohne Mitarbeiter, ohne aktiven Mitarbeiter, es geschafft, drei Millionen Stimmen zu kriegen. Und das haben die Freundinnen und Freunde leider nicht vorhin erwähnt gehabt. Und die aktuelle Lage zurzeit in den Regionen, in Ufo oder anderen Regionen, wie die Menschen sozusagen die Wahlen gesehen haben, die waren einfach empört darüber, dass die äh, Gefangenen, die halt in Gefängnissen sind, also die aktiven, äh, aktiven Mitarbeiter von der BDP nicht freigelassen wurden. Denn die, die meinten Mensch, wir sind halt hier, wir sind äh, für die Türkei, so und wir sind friedlich und da sollte etwas getan werden. Und wenn wir sagen, es gibt einen Prozess, dann musste halt da müsste die, die Türkei einen Schritt machen. Und diesen Schritt haben die nicht gemacht. Und deswegen sind die Menschen halt zurzeit in den kurdischen Regionen sehr sauer darüber. Kurz gefasst dazu. Ich glaube, also das ist mehr, mehr als Glaube, muss ich sagen. Es ist. Es gab vorhin in der Türkei eine Mittelschicht. Diese Mittelschicht war politisch gesehen, äh, äh, zum Teil kemalistisch orientiert. Äh, und, äh, äh, aber jetzt äh, hat die AKP nach äh, äh, zwölf, na, zwölf Jahren äh, Regierung äh, eine neue Mittelschicht in Anatolien äh, aufgebaut, die äh, an AKP gebunden ist, an, äh, sein, äh, an seine politische Stabilität äh, sehr viel äh, Wert äh, gibt und an äh, relativem Wohlstand und Konsumgesellschaft äh, orientiert ist. Äh, diese Schicht ist jetzt eine neue Mittelschicht und äh, die sind wirklich AKP orientiert. Äh, Viele äh, diskutieren in der Türkei, äh, die Mittelschicht ist zu Ende gegangen und so weiter. Äh, die vorherige Mittelschicht äh, hat äh, natürlich verloren, aber äh, Mittelschicht gibt es äh, jetzt auch und das ist eine neue Mittelschicht. Das muss man sehen und äh, sonst äh, würde AKP äh, nicht so viele Stimmen äh, bekommen. Das habe ich auch vorhin gesagt. Das ist... Keine ideologische Verblendung. Also, das, so, ein, so eine Analyse wäre wirklich sehr falsch. Ja, nur ein paar Sätze. Also, diese äh, Mittelschicht wollte ich eigentlich auch nochmal äh, betonen. Das ist wirklich eine neue Generation, würde ich sagen. Also, das ist, die sind, äh, darunter sind auch äh, Akademiker, Akademikerinnen, Intellektuelle und äh, die können auch äh, mindestens eine Fremdsprache, die können äh, sehr gut mit Medien umgehen und. Äh, also dieses, es ist nicht so in der, wirklich in, äh, in der Tat. Äh, also manchmal gibt es ja in Facebook oder so, dass man auch AKP-Wähler oder Anhänger mit Schafen äh, vergleicht. Das stimmt nicht. Also die sind sehr, also äh, sehr bewusst äh, und äh, die können auch verantworten, was für äh, Haltung sie haben. Und äh, das muss man eigentlich in, in Achtung nehmen. Also das ist vielleicht auch ein Fehler, weshalb die andere äh, Parteien äh, keine äh, Stimmzuwachs bekommen, weil sie alle anderen Menschen, die AKP wählen, immer so, äh, äh, wie sagt man, gering äh, Wertschätzung und so zeigen, also beleidigende Haltung würde ich auch sagen. Also wenn man äh, als linke Alternative oder sozialdemokratisch in, in diesem Land was machen äh, möchte, muss man alle Menschen in Acht nehmen und mit Achtung. Also das ist nicht so einfach äh, mit beleidigenden Haltungen. Und äh, das ist der, dieser Arm und Reich, also das ist außer dieser Mittelschicht, gibt, gibt es dieses äh, prekäre äh, ver äh, prekäres Verhältnis selbstverständlich in der Türkei auch, weil die AKP äh, außer dieser islamisch konservativen Haltung äh, reine neoliberale Politik äh, äh, umsetzt. Und wenn ich jetzt, also das ist, die Zahlen sind nicht so sehr aktuell, aber ich glaube, die sind immer gültig. Also äh, Mindestlohn beträgt 978 türkisch Lira umgerechnet, also eins zu drei, 328 Euro im Monat Mindestlohn. Und für ein Existenzminimum braucht man eigentlich im Monat in der Türkei 1.174 Euro. Das gibt nicht. Also das ist, da, man muss eigentlich das immer äh, in Betracht sehen und man muss auch, äh, auch nicht außer Acht lassen, äh, dass äh, diese prekäre Verhe äh, Beschäftigungsverhältnisse werden fortgeführt, ähnlich wie in Deutschland. Zum Beispiel werden auch neulich mit einem Gesetz geregelt, äh, Beschäftigungsverhältnisse werden auch über Leihfirmen vermittelt. Also es gibt nicht, äh, keine mehr staatlichen Stellen, wo man äh, Arbeit suchen und sich melden kann. Als letzte, äh, also syrische Flüchtlingspolitik, also in Urfa und so, das kann ich äh, einfach so in Kenntnis nehmen. Aber in der im Wahlkampf war das überhaupt gar kein politisches Thema. Also das ist, also in Istanbul oder nirgendwo habe ich das mitbekommen. Äh, auf der anderen Seite es ist es wirklich echt ein großes Problem. Diese Flüchtlinge be bekommen äh, keine, äh, keine minimale Unterstützung, keine äh, äh, medizinische Versorgung, keine Unterkunft und so. Das ist, es äh, ist, die leben eigentlich unter den elenden Lebensbedingungen und äh, die, viele versuchen, äh, dass sie von der Grenzregion wegzukommen nach Istanbul oder nach Ankara. Äh, also man sieht schon, also in den großen äh, Plätzen in Istanbul sehr viele Menschen mit Kindern, die betteln. Also das ist, die versuchen ihr Glück in Großstädten, aber die landen wieder äh, wirklich in, oder die müssten unter den sehr schlimmen Bedingungen leben in Istanbul. Das wird aber nicht als, als politisches Thema diskutiert. Als letztes zum Schluss noch ein Satz als Staatspräsidentschaft. Es wird bestimmt auch in Berlin sehr interessant, weil es ja in der also zum ersten Mal in der Geschichte werden die türkische Bürger, Bürgerinnen, die im Ausland leben, ihre Stimmen abgeben also mit dieser Staatspräsidentschaftswahl und dann wird es weitergehen. Über Konsulate wird das bestimmt geregelt. Also wie es, es kann sein, dass es auch Ende Juli, Anfang August, wir auch hier in Berlin oder beziehungsweise in Deutschland einen interessanten Wahlkampf beobachten können. Danke. Wir sind jetzt auch schon langsam am Ende mit unserer Zeit. Ich würde gerne aber trotzdem noch eine Abschlussfrage an euch drei stellen. In der Türkei, ja vor allem in Istanbul, ist ja Kaffeesatzlesen eigentlich eine sehr beliebte Touristenattraktion. Ich möchte euch jetzt mal bitten, dass ihr euch vorstellt, ihr habt eine leer Kaffeetasse vor euch und müsst da jetzt mal einen Blick reinwerfen die Türkei im August diesen Jahres. Wenn ihr dann eure Kaffeetasse schaut, was seht ihr? Ach, das ist eine schwierige Frage. Also Ich glaube, nach diesen Wahlergebnissen hat Erdogan große Chancen, Staatspräsident zu werden, wenn er kandidiert. Äh, aber in der Türkei ändert sich äh, alles in sehr kurzer Zeit. Man weiß nicht, ob er kandidiert oder äh, jemand anders. Aber wenn er kandidiert, hat er große Chancen. Äh, er ist, äh, der hat äh, als äh, junger äh, Mann äh, Fußball gespielt. Er spielt sehr aggressiv, äh, ist, äh, stürmt immer nach vorne. Äh, und äh, wie gesagt, er ist äh, ein Mann der Straße, äh, der, der wird äh, kämpfen, dass er Staatspräsident wird, äh, glaube ich, und äh, was nachher äh, kommt, äh, ist nicht sehr rosig, äh, würde ich sagen, äh, also man sieht das so, <lacht> ist nicht sehr rosig. Äh, er, wird, äh, er hat vor, nach meiner Ansicht, eine mehr autoritäre äh, Republik aufzubauen. Äh, Vorbild Putin und äh, Russland. Äh, es wird natürlich problematisch für uns werden, aber äh, noch eins sehe ich. <lacht> Für uns gibt es äh, äh, große Möglichkeiten, äh, für, ich meine für HDP und BDP zusammen, äh, dass wir äh, die demokratischen Kräfte in der Türkei wirklich vereinen können und äh, eine richtige Alternative zu Erdogan und zu CHP aufbauen können. Danke. Danke. Und Kadri, in deiner Kaffeetasse? Also man darf, ja, man darf ja dabei unrealistisch sein, ne? das, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die 10% hürde abgeschafft worden ist <lacht> in der Türkei, also das ist, ich sehe auch nicht so optimistisch, aber ich, sehe, ich denke schon, dass man erstmal bis August in der Türkei ein bisschen Zeit hat. Vielleicht wird ein bisschen Ruhe zurückkehren. Also jede Partei muss ja vorsichtig sein bis zum August, also damit man auch die, die Wahlen gewinnt. Danach weiß ich nicht mehr. Aber bis zum äh, 2015 äh, muss man wieder weiterhin vorsichtig bleiben, also das, dann äh, wird es ja äh, allgemeinwahlen geben. Also was ich damit sagen möchte, ich äh, dass ich nicht so sehr autoritäre Haltung von von Erdogan erwarte, zumal äh, wenn er Staatspräsident wird, wird das ja ein bisschen ruhig. Äh, also das ist höchstwahrscheinlich wird äh, Gül jetziger Staatspräsident äh, die Regierungsposition Übernehmen und er ist ja äh, äh, total anders äh, als Erdogan. Also, wie du siehst, äh, <lacht> Kaffeesatz war so, äh, wie sagt man, undeutlich. Okay, Maslum, dein Kaffeesatz? Gute Frage. Ähm, ich schließe mich natürlich dem Freund von der HDP an. Ähm, ich denke mal, wenn. Der Erdogan, äh, der Staatspräsident wird, wird es nicht rosig aussehen für die gesamte Türkei. Und ähm, ich hoffe, wenn der jetzige gip vorsitzende Klücherdol vor kurzem gesagt hat, wir würden uns jetzt vorstellen, mit der BDP eventuell einen Kandidaten äh, vorzustellen oder sozusagen diesen Gedanken sozusagen äh, zu bringen, war schon eigentlich ein äh, für mich eine Hoffnung zumindest. so. Also ich sehe das als eine Hoffnung. Und meine Hoffnung wäre, dass die GLP und die anderen Organisationen der Parteien sich mit der HDP halt gemeinsam schließt und eine neue position halt in der Türkei ähm, äh, herstellt. Ich hoffe das natürlich, aber ich sehe es nicht rosig. Da ist nach den Wahlen jetzigen aktuellen äh, Umfragen der jetzige Erdogan gesagt wird und dass er gewählt wird und deswegen wird das halt autoritär und ja nicht rosig. Natürlich, das ja aber Das wäre nur der Anfang. Ich danke für euer Zuhören, euer Kommen und wünsche euch noch einen schönen Nachhauseweg, bedient euch auf dem Weg noch mal beim Buffet und bei den Getränken und wünsche noch einen schönen Abend